Alter, ich bin im Arsch der Welt. Nee, da kille ich mich. boys Das war Das ich Ja, Mate, was für ich. Ah, dead. Der mit Elise nicht will, right? Ich Crossy sie mit die nicht, wir ja, warten. Ich hitte nichts. gehittet? gehittet? Wir zwei Hitze low. Ich keinen Weg an, wobei das wird nicht geradet werden. Ja, natürlich. drei halt Money! Ja. Wichser waren gierig, die haben mich bei der Eiersuche gestört, die Fotzen. <lacht> <lacht> und, dann, und dann haben die alles verloren. Oder niemals, niemals Haji bei Eiersuche stört. Ich <lacht> Ich bin hoch! Ich bin Ich Muss Ich bin Ich bin Ich einer hat Headshot! Nein! Versteckt sich! Die sind ja. beide am Leben, auf jeden Fall, der hielt sich, ich seh's von hinten. Einer ist down! Einer ist down, Noch einer down! Ja! Ich bin rein, egal was! Verpolst, ne? Ich jetzt auf mich. Ich hab dich getötet. Ich hab getötet. Ich hab dich Ich hab dich Ja, Ich hab dich getötet. Ich hab dich getötet. Nice, nice. Ja. Okay. Fuck. ja, ich bin Ich bin Ich bin hitz Spieler rechts rum an der Bordüre zwei Stück und noch rück und und noch vor uns hier an der Straße. Oh ja, Mann. Das sind ja. Da ja. Gleich hinterher, ich renne hinterher. Ich die, die kommen nein, zu euch oder nicht? Nein, nein, die nein, kommen weg. Okay. Ja, den einen er zeigt. When you get home, she'll have to go out. First. Right up.